Ganze sechs Monate ist es her, seit wir Helene Fischer, 36, das letzte Mal live zu Gesicht bekommen haben. Seinen letzten Bühnenauftritt absolvierte Deutschlands größter Schlagerstar im Dezember 2020 bei der »Ein Herz für Kinder« Gala. Seither verliert sich Helenes Spur. Auch auf dem Instagram-Account der Schlagerschönheit herrscht weiterhin gehende Lehren. Ihren letzten Post veröffentlichte Fischer im Februar 2021. Verschwörungstheoretiker, ja es gibt sie auch in der Schlagerwelt, rechnen bereits mit dem Schlimmsten. Kehrt Helene Fischer etwa nie wieder zurück auf die Bühne? Helene Fischer spurlos verschwunden seit Dezember 2020 Comeback noch in diesem Jahr erwartet. Aber selbstverständlich nicht. Ein Horrorszenario. Wonach es kein Comeback der beliebten Schlagersängerin geben wird, gilt nahezu als ausgeschlossen. Das zumindest lassen die jüngsten Berichte der »Bild« Zeitung vermuten. Demnach würden die Vorbereitungen für Helene Fischers großes Comeback bereits auf Hochtouren laufen. Das wird aber auch mal Zeit. Ihr letztes Album hat Helene Fischer im Jahr 2017 veröffentlicht. Seither hat es keine neue Platte der Schlagersängerin gegeben. Eigentlich war ihre neue Scheibe bereits für 2020 geplant. Doch Corona machte Helene offenbar einen Strich durch die Rechnung. Neues Album, Tour und tv schuss Helenes Geheimplan enthüllt. Nun endlich die gute Nachricht. Helene Fischer soll laut, Bild, noch in diesem Jahr auf die große Bühne zurückkehren. Von einem Geheimplan ist da unter anderem die Rede. Dieser soll nicht nur ein neues Album umfassen sondern auch eine große TV-Show sowie eine Tournee. Gut möglich, dass der Vorverkauf für die geplante Konzertreihe 2022 sogar noch in diesem Jahr anläuft. Baldiges TV-Comeback dank Florian Silbereisen? Diesen Wunsch kann sie ihrem Ex nicht abschlagen. Doch allzu lang müssen Helene-Fans sicherlich nicht mehr auf ihr Idol warten. Dem Bericht nach könne es Helene Fischer kaum erwarten ihre ZDF-Weihnachtsshow in diesem Jahr wieder vor Live-Publikum und mit neuen Songs auf die Bühne zu bringen. Zudem, das zumindest besagen diverse Gerüchte, könnte Helene zuvor noch bei ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen auftreten, um ihr neues Album vorzustellen. Immerhin hatte der zuletzt öffentlich erklärt, dass er sich Helene zurückwünschen würde. Und mal ehrlich, diesen Wunsch kann Helene ihrem Flori doch sicher nicht abschlagen. Oder? Man darf daher gespannt sein, wie, wann und vor allem wo sich Helene Fischer 2021 endlich zurückmelden wird. Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. Helene Fischer. Hat sie diese großen Pläne? Helene Fischer hat lange nichts von sich hören lassen. Nun soll die Schlagersängerin große Pläne für 2021 haben. Nicht nur ein neues Album soll laut, Bild, kommen, auch ein TV-Auftritt und eine Tour stehen an. Seit 2017 hat Helene Fischer kein neues Studioalbum veröffentlicht. Die, Bild, soll jetzt erfahren haben, dass es einen Geheimplan gibt, der in diesem Herbst umgesetzt werden soll. Der Plan soll ein neues Album, große TV-Shows und eine Tournee umfassen. Helene Fischer lässt ihre Fans schon lange auf ein neues Album warten. Doch angeblich hat das Warten schon bald ein Ende. Langsam aber sicher dürfen sich die Stars der Entertainment-Branche wieder freuen. Nach einer langen Auszeit ohne Konzerte und live kann wieder Hoffnung geschöpft werden.